Wir wollen uns also heute den neuen Nike Mercurial Vapor 14 anschauen aus dem Nike Recharge Pack. Optisch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr auffällig. Wir wollen heute die wichtigsten Fragen zu genau diesem Fußballschuh klären, um natürlich zu schauen, passt dieser Fußballschuh zu euch. Viel Spaß beim Test und Review zum Nike Vapor 14. Wir haben ja bereits schon ein ausführliches Review zu genau diesem Fußballschuh zum Nike Vapor 14. Das ist der neue Schuh aus dem Recharge Pack, sprich in diesem blauen Colorway für die kalte Jahreszeit, um natürlich die Batterie nochmal aufzufüllen für den Rest der Saison. Deshalb auch diese optisch auffälligen Farben. Wie gesagt, es gibt ein ausführliches Review, nichtdestotrotz wollen wir natürlich jetzt mal kurz ins Detail gehen und zusammenfassen, was macht diesen Fußballschuh eigentlich aus. Der Nike Mercurial Vapor zählt zu den Speedboots. Was genau heißt das? Dieser Fußballschuh hier setzt auf maximale Geschwindigkeit. Sprich, der Fußballschuh bringt alles mit für schnelle und dribbelstarke Spieler. Warum? Zum einen, wir haben das Titan-Synthetik, das ist das neue Obermaterial bei der Vapor 14-Reihe. Im Vergleich zum Nike Vapor 13, dort war es noch das sogenannte Fly-Need. Hört sich jetzt auf den ersten Blick erstmal nach viel anfi aber das ist nochmal flexibler, nochmal weicher und damit ein sehr direktes Ballgefühl. Wir haben ja auch unterschiedliche Komponenten am Schuh, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Zum einen haben wir hier das Speedband, das einfach im Vorderfuß sitzt, um nochmal hier einen soliden Lockdown zu haben für Richtungswechsel. Zum anderen haben wir hier die neue Sohlenkonstruktion, Verbindungsstück zwischen der Split-Sole. Die Stolzen sind auch neu angeordnet, einfach nur nochmal Wendigkeit zu haben und nicht nur maximale Gradlinienbeschleunigung. Und insgesamt das O-Material hier 360 Grad um den Mittelfuß, um wie gesagt optimale Wendigkeit und maximalen Speed auf den Platz zu bringen. Das war es auch schon wieder zum heutigen Video zum Nike Mercurial Vapor 14 von, wie gesagt, Erling Holland. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum Schuh sagt. Lasst mal Feedback in den Kommentaren da. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, wisst ihr natürlich beim Sport 2000 Online Shop unten verlinkt. Das war es zum heutigen Video. Falls ihr keinen mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.